Das Netz ist natürlich äh, eine Ablenkung, also hier und da poppt mal was auf, eine Information, der man nachgeht, obwohl man sie eigentlich im aktuellen Arbeitskontext gar nicht bräuchte. Aber das sind Mechanismen, mit denen wir zunehmend lernen, umzugehen und ähm, wo wir auch auf einem guten Weg sind. Nichtsdestotrotz, ähm, eine Sache, vor der wir natürlich immer ein bisschen Respekt haben, ist, wenn das Netz komplett ausfällt. Also was ja bei WLAN-Verbindungen auch ab und zu mal der Fall sein kann. Ähm, dann sind wir, wenn wir in Projekten stecken, relativ aufgeschmissen, das hat es auch schon gegeben und äh, da finden dann halt Verzögerungen statt, da muss man flexibel sein, umdisponieren können und äh, dieser Satz, eigentlich müsste das funktionieren, wird dann eben häufig gebraucht und ist auch ein bisschen zu einem Running Gag geworden.